Hallo, guten Morgen, guten Mittag, <lacht> äh, ja, ich komme gerade vom Einkaufen und ähm, wollte euch kurz zeigen, was ich eingekauft habe, speziell für mich, für dieses Programm, ähm, ich habe ja immer eine Liste äh, hier hängen und wenn irgendetwas fehlt, dann... Ähm, muss ich los und äh, es besorgen, damit es auch ähm, gut mit dem Programm klappt. Äh, dass ich nicht äh, irgendwie zu ungesünderen Sachen greife. Ähm, ich zeige euch mal kurz die Liste. Die hängt hier. Wo ist sie? Da. Könnt ihr was erkennen? Da. <lacht> Genau. Also saure Gurken, Salatgurke, Kohlrabi, Harzer, Käse, Tomaten, Eier, Rosenkohl, äh, Vollkornbrot und so weiter. Also alles, was man ähm, für das Programm braucht. Äh, ich, ja, wie gesagt, ich komme gerade vom Einkaufen und ähm, achtet bitte nicht auf die Unordnung hier in der Küche. Ich habe es noch nicht geschafft, aufzuräumen. Ähm, <lacht> Das sind meine Einkäufe. Also was ich immer dabei haben muss, ist äh, dieser ähm, Wildlachsfilet. Dann Vollkornbrot. <lacht> Natürlich Gemüse wie Zucchini, ähm, Gurke, Salat. Ähm, dann hier äh, Bohnen. Gefrorene, weil die länger halten. Dann habe ich noch Champignons. Ähm, Thunfisch in eigenem Saft, ganz wichtig, in eigenem Saft, nicht in Öl. Äh, dann äh, Zucchini, äh, Orangen, Mandarinen und Äpfel. Pflaumen habe ich noch. Und ja, alles, alles andere habe ich noch vorrätig, wie Reis, Kartoffeln, ähm, ja, Aufschnitt. Geflügelaufschnitt, ähm, ja, ich habe hier noch Möhren und Mais geholt, obwohl man das im Programm vermeiden sollte, weil Möhren und Mais und auch Erbsen äh, Zucker in sich haben. Aber trotzdem, wenn ich Bock drauf habe, dann esse ich das, ich bin nicht so streng mit mir, ich mag es gerne abends ähm, mir eine Schüssel mit, ähm, ja, mit Mais und Thunfisch zu mischen und ähm, ja So das, äh, das wollte ich euch eigentlich nur mitteilen. Mein Tipp also: ähm, habt immer alles vorrätig und ähm, ja damit ihr nicht rückfällig werdet. Alles klar, bis dann! Ach, ich wollte euch noch sagen... <lacht> ähm, meine Hose rutscht! Kann man das sehen? Da ist mein Bauch! <lacht> meine Hose! Die rutscht! <lacht> ich brauche einen Gürtel! Ähm, also es bringt doch etwas, ähm, dieses Programm. Also so richtig wiegen wollte ich mich erst ähm, zur Halbzeit. Und... Ähm, das werde ich euch aber auch noch genau mitteilen, wenn soweit ist, wie mein Erfolg nach fünf Wochen ist. Okay, bis dann. Tschüss.